wollen mir ein wir sind, haben wir das schon 2019 ins Gesetz aufgenommen. Leute, guckt euch das mal an. Ich hatte einen Tipp erhalten äh, per, per Link und in den Kommentaren. Ich habe mich dumm und dämlich gesucht. Ich habe das Ding nicht wiedergefunden. Nach allen möglichen, ich, ich habe es nicht gefunden. Schade. Aber ich habe es selber gesucht aus der Erinnerung. Das musste irgendwas mit Bayern und Recht und so weiter sein. Bayerische Staatskanzlei. Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Bayern für die Haushaltsjahre 2019 und 2020. Haushaltsgesetz 2019-20. HG abgekürzt vom Mai 2019. So. Hier noch die Kürzel dazu. Und jetzt gucken wir mal. Und ich habe den Link hierzu bekommen: 2a. Ich habe in der Way, äh, Wayback-Maschine schon nachgeguckt. Leider habe ich keine frühere Variante gefunden. Schauen wir uns das Ding an. Und jetzt Achtung! Kreditermächtigung zur Finanzierung von Kapitel 1319 Sonderfonds Corona-Pandemie. Fassung 24.05.19 Das Staatsministerium der Finanzen und Heimat Und für Heimat wird er mächtig zur Deckung von Ausgaben für Kapitel 13, 19, in Klammern Sonderfonds Corona-Pandemie und den dort auszugleichenden Mindereinnahmen im Haushaltsjahr 2020, Kredite am Kreditmarkt bis zur Höhe von, und jetzt kommt's, nicht 20 Millionen, hier kommen noch drei Nullen, 20 Milliarden aufzunehmen. Ja, die Kreditermächtigung kann übertragen werden, soweit diese Kreditmittel bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2020 nicht aufgenommen wurden und zur Deckung noch benötigt werden. Also später mal. Äh, ja, ab dem Haushaltsjahr 2024 ist jährlich ein 20. der im Kapitel 13.19, wieder, ne, Sonderfonds, Corona-Pandemie, aufgenommenen und bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 noch nicht zurückgeführten Schulden zu töten. Artikel 2 Absatz 2,1 Geld sinngemäß. Was muss man dazu noch sagen? Ich sage bloß, äh, macht was. Was wir machen, steht unten in der Videobeschreibung. Und äh, wie man mit dem Handy dahin gelangt, kommt hier rechts eine kurze Anleitung für alle, die dies noch nicht wissen, weil wir viele neue hier haben, obwohl ich viele schon rausgeschmissen habe. Und hier kommt dann das Video, also der Link. Das ist ein Video, aber eigentlich kein Video, sondern nur zum Kommentieren. Ich wünsche euch bei alledem trotzdem einen schönen Abend. Das ist ein Ding. Also macht was, aber macht's gut, ne?